Was ist die Botschaft eines Erklärvideos? Ist es vielleicht eine interessante Geschichte? Oder ist es die Erläuterung von Produktvorteilen? Vielleicht ist es aber auch eine Demonstration der Webseitenfunktionalität. Oder die visuelle Präsentation deines Unternehmens. Was auch immer es ist, wir setzen es um. Einstein Design. Du wirst es lieben. Хотите подобный видеоролик? Звоните или заходите на сайт 70 x 30comua чтобы получить больше информации. Студия бизнес-анимации 70 на 30. Рекламные видеоролики для малого и среднего бизнеса.